Was? Hi Chica. bin ich hier? Hi Bonnie. dann, seit wann ist das ein 3D Game? Ich dachte das wäre 2D-Spiel. Musik ist sehr spannend. Das ist auf Love 1 glaube gelohnt. Error. Das steht einfach R mit zwei Rs. Und hey, Leute, willkommen zu Flap 2. Wenn man erst das Play zu Flap äh, 1 noch nicht gesehen hat, das ist ähm, am Ende dieser Folge verlinkt. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ich mag jetzt nichts erklären. Ich würde sagen, wir lassen einfach den Phone-Guy, den telefontypen ja, den wir mal anrufen oder der uns mal anruft, äh, für mich reden. Und dann hören wir einfach zu, was er sagt. Und dann fangen wir an. Bei Five Nights at Freddy's 2. Wir haben das letzte Spiel komplett durchgespielt. Alle drei Sterne. Legit, ja. Also mir nicht glaubt, dann schaut noch nach, Für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, was kann man sagen zum Spiel? Es hat eine viel coolere Titelbildschirmmusik, wie man gerade hört. Und, hey, meine Cam! Ja, ich kann Titelbildschirm bleiben und meine Cam wird nicht auf toaster Sie wird jetzt auch nicht auf hd sein, aber... Ist nicht auf Schluss Quali und das ist immerhin Besserung. Ich hoffe, zum Teil zu Teil wird dann auch äh, meine Quali äh, von Facecam besser. Wegen Titelbeschirm, der wird immer besser und besser. Also, auch mal diese Titelbeschirm ist cool, weil da sieht man drei, warum nicht zwei, wegen ja, aber auch immer. Da sehen wir nicht die neuen, wenn die sind, es gibt neue Metronics, über die werde ich gleich nochmal reden. Ansonsten sieht man auch wie die ganze Zeit flackern. Ja, also ich, ich persönlich finde äh, die Musik von diesem Teil besser als von Messer, aber egal. Uh, jeder hat sein eigenen Geschmack und wir sagen, Wir fangen an. Let's go! Help wanted Grand Reopening. Vintage Pizzeria given new life. Come be a part of the new place of Ready Fast Best Pizza. What could go wrong? What could go wrong? Was ich sogar weniger Geld? <lacht> What could go wrong? Tja, das fragen wir uns immer die Frage. Ähm, die Antwort wissen wir leider schon, aber. Spiel, was? Spiel reagiert nicht. Oh jetzt. Oh, hey. Auf Von jetzt wird es hier oben nicht. Aber hier oben habe ich eine Flashlight und so eine Batterie. Hallo! Uh, hallo, hallo! Hallo uh, and welcome to your new summer job at the new uh. and in brew pretty bad bears. Uh. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career. Whoa, what's going on? Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But uh, I want to reassure you, Fastberry Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new animals. mainly it expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on earth. So no. while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are and so our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <laughs> okay, uh, super. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system. Something about robots saying you lose an endoskeleton without a... So, so hey, we've given you an empty Freddy Fatbear head. Problem solved. modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. Uh, but hey, you have a and even though your can run out of power, So don't worry about the place Sorry. going down. Was, was, was, was, was? Achso, Musikbox. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Niemand da. Okay, danke schön. Äh, kurz und knackig. Wir wollen überleben. Das ist der neue Bonnie. Das ist der neue Freddy. Und da rechts sieht man die neue Chi. Hi. Was ich gerade machen wollte, ist meine Cam. Gott auf die Seite bewegen, dann seht ihr nämlich wer. Ich glaube, ich werde meine Cam auch ähm, ab jetzt hier lassen. Ja, obwohl ich weiß gar nicht. Soll ich hier lassen? Das sieht so ein wenig out of place aus. Ich glaube, ich pack sie mal so nicht hier hin. Äh, falls ich die ändern soll. Chica! <lacht> okay. Was? Nein, fuck! Ich muss aufladen! Nein, nein! Um Hilfe? Hallo? Okay. One, one, one, one, one, one, one, hallo. Hi. Du machst aber nichts. Und da. Falls ich die Cam bei the way woanders entschieben soll, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid. Hier oben sieht man das. Ah, oh man sieht immer noch nicht das Poster, aber hier ist auf jeden Fall ein Freddy Poster. Ich hab Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hi? I guess. Was ich gut finde, ist, dass man die nur gedrückt halten muss, damit das leuchtet. Oh mein Gott, wer ist das? Hi, Bonnie. How's, how's life going? Hat mal ab. Ich weiß nur, dass der wenn die meisten Menschen mit, mit einer Maske verscheuchen kann. Also <lacht> ab. Das atme ich so stark. Warum geht Chica nicht? Ich weiß gar nicht, was ich gegen Chica machen soll. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das irgendwas heißt, wenn die hier in der Hall sind. Weil die sind ja jetzt hier, hier irgendwo, hier in der Mitte sind die irgendwo. Bonnie? Ah, ah. Hi! Ich bin nur Freddy, ich bin nur Freddy, ich bin der alte Freddy. Hi, wie geht's, Bruder? Bist weg? Okay, cool. Viel Spaß dir noch. Ich mag das neue Office, ehrlich gesagt. Ich find's cool. Hi! Tut mir leid, dass man, äh, dass ich nicht früher gekommen bin, die Kamera zu verschieben. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Oh, aber es ist nicht schlimm. Oh, Fader, meine Flash eben. Was soll ich sagen? Ich wollte irgendwas cooles sagen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Tut mir leid, Leute. Oh nein. Du bist es. Du bist es. Was kommt ja zu mir? Du wisst doch, dass ich Freddy Fest bin. Warum steht da Chica immer noch? Bro, sieh das. Oh Gott. Hi, Bonnie. Das hier ist nämlich Toy Bonnie Die essen jetzt alle Toy mit Vornamen ja, Die eine der hier aus FNAF 1 äh, Die gibt es auch noch, aber zu denen komme ich erst in der zweiten Nacht, die ist ja jetzt gleich Und ähm... Okay ähm Das hier ist der Vorgänger von FNAF 1 sogar In der Timeline äh, Aber mehr weiß ich leider nicht Ich weiß nicht so viel über das Spiel, ganz ehrlich Ich weiß nur immer wieder in den späteren nächsten so zack zack dann sind wir, dann sind wir sicher aber allzu viel weiß ich auch nicht ich habe nur eins bis vier gespielt und da habe ich alle nur die erste Nacht gespielt von daher ja außer nach 2 und 3, die habe ich etwas öfter gespielt und nach 3 habe ich glaube ich bis zur gespielt und dieses spiel ja bis zur zweiten dritten nacht heißt alles was wir in dieser folge haben werde ich eigentlich schon kennen was es geht nicht Freddy! Das ist der neue Freddy! Was geht, Bruder? Oh! 2 ja. ja. ja. Das ging schnell! Ja, Leute, denn endlich sind die Nächte nicht mehr 9,5 Minuten lang, sondern ich glaube 8. Ich glaube 8 Minuten. Soll das, das sein? Ich glaube 8 Minuten sind die Nächte jetzt. Okay, weiter geht's. Hi! Ah, hier steht hier Mute Call, Jetzt sieht man das nicht, aber hier steht auf jeden Fall äh, dieses Mute Call, das gab es auch schon im ersten Teil, das ist nicht anders. Hast geschafft? Hi! Uh, uh, you Dankeschön. Ja, uh, sure yeah, uh, uh, hier. hier. Freddy. They were just so ugly, you know? And the smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older okay. ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, <laughs> I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, Foxy. Hey, listen. Uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Was, ja. Was machst du? Das ist Mangle, das weiß ich. Was machst du? Ja, die oh, Musikbox. Jetzt kommt eine Puppe raus, das weiß ich. Thinking, Herr? Hat der Hör gesagt? Dankeschön, okay. Äh, wenn, wenn Foxy kommt, oh hi, wie geht's? Wenn Foxy kommt, ihn anflashen. Lass diesen Mangle, das, das ist ein Animatronic, der von Kindern kaputt gerissen wurde. Das weiß ich, was ich alles weiß. Ey, bin ich nicht schlau, Leute? Ich kann das Spiel vermuten gut. Oh, hey! Don't touch that! Don't! No. No, no, no! Was? Ich hier auf die Nase? Nein, schade. Es gibt auch Secret Animatronics, das weiß ich. Ich kenne eigentlich alle Animatronics, aber. Trotzdem... Hi, hi, wer, wer hat Hi gesagt? Uh, hi Freddy. Der Ballonjunge ist weg. Der Ballonboy. Was? Hilfe? Hilfe? Es geht jetzt schon ab? Oh, was ist hier los? Hallo? Niemand da? Niemand da. Ich kann dich nie mit löschen. Hilfe. Chica und Freddy. Bin ich da? Chica hau ab. Okay, Chica macht keine Laserdinger auf mich. Und, also kein Laser, ich meine halt, kommt mir nicht vorbei. Freddy, was mit dir? Das ist so unangenehm. Was? Wo ist der Ballon, Junge? Oh nein, hau ab. Warum geht das schon so ab? Bruder, SS, zweite Nacht. Man kann es auch übertreiben. Maske, okay, passt. Ich bin Pro in dem Spiel, ja? Ich habe vor Training geschafft. Ich bin Pro. Ich bin... King, ich bin der neue FNAF King, Corrupted, dreht zur Seite, Mark, Blair, dreht zur Seite, ich bin da. Ich drehe schon zur Seite. Ups. <lacht> Verdammt, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. <lacht> ich da. Tut mir leid, dass ich keine Lampe habe, aber ich habe einfach keine. Vor allem für Handy-User ist das ein Problem. Oh Gott, wenn ich das höre, dann weiß ich, dass ein da ist. Ich weiß, dass sie irgendwie bei mir bleibt oder so, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas macht sie. Okay, meine Flashlight reicht noch aus. <lacht> Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, Hilfe, warum geht das schon so ab? Es ist zweite Nacht. Es ist zweite Nacht. Ich will die Folge beenden. Hi. Wow, Foxy, Foxy und Mangel da oben. Sieh man Oh, Mangle sieht voll cool aus in HD. So, Foxy muss man alle das weiß ich. Foxy ist nervig. Der kann meine, äh, meine Maske durchschauen. Okay, ich finds auch cool, dass die hier die Lichter große Hitboxen haben. Der wirklich, ich kann hier von hier aus aktivieren. Von hier aus. Find ich nice. Macht zwar keinen Sinn, aber natürlich finde nice. ähm, ich nice. Ich habe das Gefühl, ich benutze zu viel Flashlight. Also fuck, fuck. Okay, er killt mich nicht. Okay. Foxy, Freddy. Ich, ich bin der echte Freddy Fazbear, du bist ein Faker! Hello! Hi! Ich bin bei Long, Junge! Freddy, du machst mir Angst! Das ist voll nah! Also, ich, wenn man das Spiel in Videos sieht... Nein! Hat er mich? Hat er mich? Fuck! Oh fuck, Foxy! Foxy! Bin ich jetzt tot? Ich lebe. Okay. Wollte ihm ausweichen? Ich bin verwirrt. Was passiert hier? Das ist zu viel für mich. Ich bin echt echte freddy ferse hat Freddy auch gemerkt, dass er ein Faker ist. Was ein Kack. Oh, Ballonjunge, frei. Ballonboy dich. Ich glaube, ich nenne auch Ballon Ballon-Boy, weil. Ballonjunge ist zu deutsch. Was ist deutsch? <lacht> Komm, gucken mal nach dem. Wo seid ihr, hallo Hallo, hi. Oh, hi. Hello. Hi, hi. Immer da? Nein. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Und bye. Foxy! Du kitzst mich jetzt nicht. Verdammt, meine Flashlight, halt. Null Batterie, null Batterie. Bruder, ich habe null Batterie. Das geht jetzt in die Anarchie. Komm, hau ab, Chica. 6 Uhr? Wird 6 Uhr? Kann ich die Folge beenden? Oh mein Gott. Das war sehr schwer. Yeah. Was? Oh, bitte was? Wo bin ich hier? Chica, hi, was guckst du mich an? Was ist los? Was ist los, Girl? vielleicht wollen die an. mir auch was soll ich jetzt hier machen was wird das hier war ich jetzt ein Jumpscare von euch weil nachdem ich, ich zu Ui! it's me ja äh, Mario du bist nicht hier dritte Nacht okay Leute das war auch in der Folge. Hier könnt ihr raufklicken für äh, den ersten Teil, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das würde nämlich das Spiel in etwa erklären, außer man kann es hier erklären. So, ich müde ihn erstmal. Oder? Ich spreche das Spiel kurz ab. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns die Bewertung mal, würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Five Nights at Freddy's. Wir machen nämlich alles. Wir machen auch 10, 20, aber dazu kommen wir noch. Ciao!